Willkommen zurück zu Assassin's Creed 1. Nicht mehr lange, dann haben wir es geschafft. Ich weiß und deswegen, äh, ich habe gerade komplett äh, massiv übersprungen, weil wir sind einfach massiv gestartet, dass wir letztes Mal das Gespräch gehabt haben, sind dann eigentlich rausgekommen direkt und konnten hierher kommen. Ich habe keine Flaggen gefunden, ich habe keine Gespräche geführt, deswegen habe ich alles weggenommen. Ja, und wie ihr seht, haben wir oben links zwei Lebensbalken voll und ich glaube, wir kriegen keine dritte Reihe. Ich glaube, ich bin auf Max Life jetzt schon. Von daher muss ich mich darum nicht mehr kümmern. Wir haben ziemlich viele Kampffertigkeiten bekommen jetzt. Ich bin recht glücklich damit. So, und diesmal lasse ich mich mal reintragen. Ja, und wie ihr seht hier sind wir wieder in Damaskus und es geht eigentlich ziemlich sicher ins Bürgerviertel, das letzte Viertel, das wir noch offen haben. Wir kommen also ziemlich schnell Richtung Ende, die letzten Viertel der Städte. Ich vermute etwa noch dreieinhalb Stunden, dann haben wir alles durch, also noch drei bis vier Folgen für euch. Mehr nicht. Und ja, ich warte jetzt mal ganz kurz, bis wir drin sind. Weil ich wollte mich jetzt diesmal nicht rüberschleichen, ich wollte es mal so machen. Sonst bin ich immer da oben durch. Ist aber schon lieb, dass die mir helfen wollen. So. Ja, und jetzt müssen wir einfach zuerst mal ins Büro kommen. Held von Damaskus. Tretet ein, verweilt und berichtet mir von euren Abenteuern. Ich fürchte, dazu fehlt mir die Zeit. Ah ja. Seid ihr nun so wichtig für mich? Das ist es nicht. Nein, nein, natürlich nicht. Wie kann ich euch dienen? Al-Mualem befahl mir, das Leben eines gewissen Juba'ir zu beenden. Ah, Salah al-Dins führender Gelehrter. Eine wunderliche Wahl, wenn ihr mich fragt. Aber wer bin ich, um des Meisters willen anzuzweifeln? Er wird seine Gründe haben. Dann kennt ihr also den Mann? Er war jüngst sehr beschäftigt. Er organisiert die Gelehrten und schickt sie raus, um zu predigen. Und was predigen sie? Licht und Feuer, Läuterung der Sünde, apokalyptischer Unfug, wenn ihr mich fragt. All das Geschwätz von Wegen und einer neuen Welt. Was für eine neue Welt? Weiß nicht. Ich achte nicht auf das Gewäsch von Geisteskranken. Dafür habe ich viel zu viel zu tun. Nun gut. Ich mische mich und das Volk und sehe, was ich in Erfahrung bringen kann. Wo schlagt ihr vor, soll ich suchen? Südlich von hier sind eine Akademie und ein Wachturm. Dort solltet ihr fündig werden. Zudem gibt es ein Hospital im Osten, das ihr besuchen solltet. Ich beginne sofort. So voller Tatendrang. Ihr habt euch verändert. Zum Besseren möchte ich hinzufügen. Wie lieb von dem. Dankeschön. So, und jetzt muss ich irgendwo in diesem Viertel, wahrscheinlich da, dieser Turm sieht recht verdächtig aus. Sieht aus wie eine kleine Kirche da. Äh, einen Aussichtspunkt finden. Und von da aus kann ich dann loslegen. Das Feuer des durch das Land. Dann jetzt fängt es schon langsam an. Eine wunderliche Wahl. Sehr komisch. Hm. Ja, <lacht> yes. ich habe auch das Gefühl, dass da irgendwas nicht zusammenpasst es Ehre, bei dem. Zu Ach, diesen Turm, da muss ich. Verflucht ihn. Verflucht den englischen König unserer Ehr- und Ungläubigen. Sie handeln gegen den Willen Gottes. Und dafür müssen die zahlen. Wo immer sie reisen. So, jetzt muss ich nur noch kurz da hoch... Oh, scheiße, ich hoffe, der sieht mich nicht. Doch, ah, natürlich sieht er mich. Ja, logisch. Lauf. Okay, irgendwo links hinten ist der... Ja, diesmal hat sie mich erwischt. Drecksau. Jetzt muss ich hier weg noch. Ich muss kurz gucken, welcher das war, weil einen habe ich ja erwischt und dann war da nochmal einer. Interessant. Dann gehen wir mal hoch und gucken. Dieser Wichser war das. Klar, der macht doch nur seinen Job, ist mir schon klar. Okay, danke, alter, ihr geht da runter. Okay. Nix. Als Maul. Da drüben sehe ich noch eine Flagge glitzern, gerade so. Ziemlich rechts in der Mitte vom Bildschirm, jetzt. Da können wir nachher direkt hingehen, wenn ich dich noch finde, direkt so. Ich muss jetzt schon gucken, wo die ist. Okay, ja, der Bildschirm wird wieder reset. Das ist in Blickrichtung von Altair. Die müsste irgendwo hier sein, also. Ein bisschen weiter unten. Eher da auf diesem Balkon. Ja, ich meine, wenn ich die jetzt nicht hole, dann hole ich sie später. Das wäre auch Okay. Ich raus. Raus. Ach, ich bin eine Scheißwache reingelaufen. Ich hasse das. Bin ich jetzt wieder? Okay, wir lassen die Flagge mal, falls ich die gerade Random noch finde. Dann, wobei ich bin gerade da. Scheißegal. Das war jetzt sehr spontan, dass ich die Mission gerade gefunden habe. Aber ist okay. Ich weiß nicht, wen du meinst. Ich war gar nicht mal so schlecht mit der Positionierung. So. Naja, dann hole ich gleich noch diesen Aussichtsturm da. War ja klar, dass hier was ist nochmal. Das ist so ein sinnloser Innenhof sonst, deswegen muss da eine Flagge sein. Ah, fuck off. Wie komme ich da hoch? Okay, das sieht gar nicht schlecht aus hier. Oder? Ah. Okay, anscheinend war das nur für eine Flagge hier. Dann gehe ich mal ganz hoch. Ah, ich glaube, ich weiß wie. Ich jetzt zurück. Shit. So. Ach, nochmal eine Flagge. Leck mich, die hol ich gleich. Geh jetzt darüber, rüber. Verdammt nochmal. Dankeschön. Ah, ich hasse die Steuerung langsam, echt. Schon klar, das Spiel ist älter, aber meine Fresse ist das mühsam. Da bin ich gut. So, jetzt aber. Jetzt habe ich zwar 10.000 Flaggen gefunden, aber ich komme nicht zum Aussichtspunkt hoch jetzt habe ich es endlich doch geschafft, wow. Ja, es ist mega spannend, immer zu klettern, ich weiß. Deswegen, ich habe angefangen, die Kletterparteien echt rauszunehmen. Äh, ich habe heute nochmal irgendwie von einer Stunde 30 auf knapp 50 Minuten runtergeschnitten, weil es sehr viel einfach laufen und klettern war und sinnlos rumrenne. Ich weiß nicht, irgendwie hat es halt sehr viel Filler drin. Also klar, es ist cool, es ist halbwegs Open World, aber das ist Ganze... Da ist der rüber... Ich muss halt so viel rumlaufen in diesen Städten, das braucht halt ewig Zeit. Ich mache da den Informanten. Ich weiß etwa, wie ich die Route mache jetzt. Ich hab da eine Idee. Ha. Schon wieder eine Flagge, toll. Okay, dann ist mein Informant auf dem Dach oben, so wie es aussieht. Probier es doch. Bitte, probier das. Unbedingt. Ah, nee, da unten ist er. Alter, hier, mein Freund. Nein. Mann, so wie ich. Auch mein Kopf wird gesucht und ich muss meine Familie für die Reise in die Sicherheit nach Masja vorbereiten. Könntet ihr meinen letzten Auftrag im Austausch gegen Informationen für mich beenden? Einige Männer in Juba'irs Quartier müssen eliminiert werden. Seid schnell, mein Freund. Ja, fünf Ziele, natürlich. Mach deinen Scheiß doch selber, Mann. Ach, voll Ja, okay, jetzt habe ich mir nicht gemerkt, wo ich die andere Flagge gefunden habe, aber ich schaffe das schon. Irgendwo da in der Nähe war das. Boah, ist das wieder bescheuert. Na ja, gut, mache ich halt zuerst die fertig hier. Und ja, mir ist klar, das gibt eine Riesenschlägerei wieder. Ja, natürlich falsche Seite, danke Kamera. Ah nicht mal. Gut. Okay, ich muss mir das wieder von oben angucken, weil da muss ich hin. Ich laufe doch in die falsche Richtung. Toll. Als Maul. Na gut, dann können wir mich um das später hier. Das wollte ich jetzt nicht, aber dankeschön. So, danke. Mal eben random ein paar Leute wieder töten. Wenn ich jetzt in die Wache geflogen wäre, wäre ich richtig eskaliert. Ja, und er steht einfach fünf Minuten da. Ist doch schön. Na, ja, <lacht> Na dann. Äh, Nummer zwei macht mir... Den da? Der ist dort oben irgendwo. Der ist vorhin bei mir vorbeigelaufen. Da ist er. Links von hier ist der dritte... Der müsste in dieser Straße hier sein. Oder auch nicht. hä? Okay. Okay, das ist... <lacht> ja, geht schneller, als ich gedacht habe. Ist trotzdem mühsam wie Sau. Und ich weiß nicht, wer mich jetzt wieder sieht, aber... Egal. Verdacht von Ungläubigen, die Herrschaft über eure Seelen erringen wollten. Nur wenn diese Werke dem reinigenden Feuer übergeben werden, können sie keinen Schaden mehr anrichten. Noch lebt ihr eine Lüge, umgeben von falschem Wissen. Okay, und der letzte ist irgendwo da hinten. Ich muss einfach vorsichtig sein. Ich will jetzt hier nicht nur Stress anfangen. Ich hasse dich, aber da der, der müsste es sein. Ach du Scheiße. Okay. ich den Boah, jetzt war ich fast in den gelaufen. Nein, geht nicht. Nein, du Und schön, euch so Boah, vier Minuten, nicht schlecht. Familie. Aber bevor ich aufbreche, habe ich dies für euch. Ich fand eine Karte mit den Orten, wo die Gelehrten planen, Bücher und andere Wissensquellen zu verbrennen. Seid bitte wachsam. Möge das Schicksal uns bald wieder zusammenführen. Ich sende meiner Familie eure Grüße. Ah ja, okay, macht du das mal. Na gut. <lacht> ähm... Dann... Da... Ich hasse die Mission jedes Mal. Und es wird nicht das letzte Mal sein, dass ich die gemacht haben muss. Okay, mein nächstes getan Ziel. Muss, verstand, dass er die Wahrheit, die ihm zuteil wurde, verbreiten muss. Und so wie sich ihm der rechte Weg eröffnete, so wurde er auch mir offenbar. Und ich werde euch den Weg zeigen ihr sieht die Dinge so, wie sie wirklich sind. Er erkennt, dass eure Herzen und Seelen vergiftet sind. Er wird euch heilen. Verbannt alle Schriften aus euren Heimen und Schulen. Übergebt sie uns. Sie müssen vernichtet werden. Hat ja, deswegen ist er gesucht. Ja, dann renn mal, du Missgeburt. Los, lauf, sonst verprügel ich dich direkt hier. Ja, wenn der nicht will. Gegen ein, hallo. So, der geht doch. Ist keine Antwort, oh. Damit stimmen wir überein. Also sprecht und ich mag meine Klinge zurückhalten. Was hat euer Meister im Sinn? Warum vernichtet er all dieses Wissen? Wir legen die Grundsteine für einen Weg, den bald alle einschlagen werden. Er führt in ein besseres Morgen. Das sehe ich anders. Dann seid ihr blind. Worte auf diesen Pergamenten, sie sind Gift. Zubair kennt die Heilung. Er befreit uns von diesen Lügen. Ihr redet Unfug. Ihr habt den Verstand verloren. Nein, nicht verloren. Gefunden. Ich sehe die Welt, wie sie wirklich ist. Er hat mir so viel gezeigt. Ich bin erleuchtet. Ihr seid fanatisch, mehr nicht. Und gefährlich noch dazu. Tut, was ihr tun müsst. Es ändert nichts. Wir kennen keine Furcht. Solltet ihr aber... Ja, toll ähm, Ja, ich muss ganz kurz meine Kopfhörer wieder installieren Musste kurz was holen Ich habe aber auch laut gemacht Ich habe gehört, was er gesagt hat Und ja Das ist halt wieder so eine Ansichtssache Ding, ne? Okay, also Falsche Richtung Ja, richtige Richtung, gut eine ah. Drecksau. So, ich weiß nicht, wer sich gedacht hat, boah, das muss sicher Spaß machen, wenn solche Deppen rumlaufen und die schupfen die ganze schupsen. Schubsen. Oh, ja, wie komme ich da hoch? Ah, da. Ich sehe die Flagge, aber wenn ich, äh, je nachdem, wo ich hinspringe, ist sie halt dann außer Reichweite. Aber das ist okay. Wir farmen eh alle am Schluss oder so. Also. Ah. Ah, sieht okay aus, können wir machen. Komm, geh da hoch. Danke. Man muss immer diesen perfekten Spot finden, damit er wieder hochklettert. Manchmal ist es dezent mühsam. Okay. Taschendiebstahl mache ich auf dem Rückweg kurz. Ich hole mir den Aussichtspunkt, dann die Belauschung und dann arbeite ich mich äh, über den Taschendiebstahl, Bürgerrettung und nach da unten durch so. Es scheint mir der einfachste Weg zu sein jetzt gerade. Zusätzlich war da unten eine Leiche, weil ich einen äh, einer dieser Schubser umgebracht habe. Wow. Wenn ich es richtig habe, war ich... Gerade heute Nachmittag habe ich noch die Folge editiert, wo ich im Damaskus im, im reichen Viertel war. Jetzt bin ich in Damaskus im, im Mittel-, also im Bürgerviertel. Da kann ich direkt drüber hüpfen. Also dieser Aussichtspunkt bringt eigentlich absolut gar nichts auf der Map, wie ihr seht hier. Da ist nichts wirklich unscharf, das ist wirklich nur Collectible mäßig dann. Ja, weil eben, es ist nicht mal so, dass das Viertel jetzt heller ist oder so. Also, wir müssen belauschen gehen. Das müsste hier drin sein. Okay, jetzt muss ich kurz warten, bis die weg sind, damit ich mein Ziel wählen kann. So. Ich möchte ihn sehen, ich möchte ihn hören. Das kann ich veranlassen, aber wir müssen vorsichtig sein. Es gibt immer noch viele, die sich der Erleuchtung verweigern. Sie könnten ihm schaden, dann sind sie ignorant und ängstlich. Ihr scheint es ernst zu meinen, aber kann ich euch wirklich trauen? Es schmerzt mich, dass sie mir diese Frage stellt. Nun gut. Wir versammeln uns jeden Tag in der Madrasa. Er spricht zu uns und führt uns in die Stadt, auf das wir sie reinigen. Kann ich mich anschließen? Bedenkt, dass wir einen steinigen Weg beschreiten. Unsere Arbeit erfordert Opfer. Ich verstehe. Dann kommt und trefft euch mit uns. Wir werden sehen, wie stark ihr seid. Jubai hält täglich Treffen in der Madrasha ab. Cool. Madrasha, ich weiß nicht, was das ist. Wahrscheinlich irgendeine so Kirchending. Ja, mich nervt es jetzt, dass ich überall einfach mal grundverdächtig bin, egal was ich, wo ich durchlaufe. Ich gebe zu, es ist nicht unlogisch. Wahrscheinlich. Das macht halt alles nur ein bisschen schwieriger für mich. Ein bisschen sehr viel schwieriger. Okay, Dann müsste das der Aussichtsturm hier sein? Einfach so auf dem Dach, so ein kleiner Turm. Ich weiß nicht, ob die überhaupt noch was bringen. Nee, das ist jetzt... Okay, auch die Türme hier bringen absolut nichts. Toll. Die sind einfach nur da, dass da noch sechs Türme rumstehen. Draußen hat es nicht mehr was, was man sagen könnte. Boah, ich kann die Landschaft angucken. Das ist einfach nur... nix. im Brushing-Tool wahrscheinlich drei. drei Wälder-Flecken hingemalt. Ich danke. Dann, ah, ich habe den Taschendiebstahl vergessen da oben. Ja, stimmt, da war ja was. So, dann gehen wir jetzt den Taschendiebstahl noch machen. Da habe ich ja extra noch gesagt, stimmt. Egal. Hä, äh, wieso bin ich jetzt wieder gejagt? Meine Fressi im Missgeburten. Ah, ja, ich hätte zurücklaufen sollen. Diese Dreckswichser, ganz ehrlich, leckt mich doch alle am Arsch. Wir haben den Ort gefunden. Es ist genau wie ihr gesagt habt. Ich schätze, er wird sich selbst darum kümmern wollen. Und das schnell. Am besten sagen wir den anderen nichts. Eine sehr weise Entscheidung. Der Links gehört auch dazu. Offen gestanden. Ich bin froh, wenn all dies vorüber ist. Bald, mein Freund. Bald. Heute werden die Letzten dem Feuer übergeben. Junge, komm her. Hast du den Brief noch, den ich dir gab? Ja. Dann geh und überbringe ihn. Du findest den Empfänger in der Madrasa. Madrasa heißt es, okay? <lacht> Alter, du hast ja hier einen... Alter, du hast hier Verdammt, Scheiße ist das. Ich bin so froh, dass die KI im zweiten Teil schon schlauer ist als hier. Weil das ist echt mühsam. Und sie haben diese ganzen Alkis und so rausgenommen, diese Behinderten. Und ja, es sind Behinderte. Oder geistig. Ich weiß nicht, wie man das sagt. Zurückgeblieben klingt für mich auch nicht besser. Ich würde schon sagen, Behindert. Kann sein, dass das politisch nicht korrekt ist. Es tut mir leid. Allgemein nicht akzeptiert. So, leck mich alle. Das ist richtig, ich habe noch eine Mission offen. Noch zwei? Ah, die letzte sehe ich erst vom Aussichtspunkt aus. Na dann. Da oben ist eine Flagge. Ja, als ob der mich da. Also keine Ahnung welcher Distanz holt, nur damit er mich schubsen kann, dieser Wichser. Ja, dann holt mich doch. Okay, ich war von Anfang an hier richtig, sehr gut. Immerhin das. Und das sind glaube ich die Türme, wo auch jemand oben drauf steht, noch. Ach, eine Informantenmission, natürlich. Sammle Flaggen und renne durch 20 Wachen, aber lass dich nicht von den Wachen mehr verärgern. Uh. Sicher die beste Mission in diesem Spiel. Ja, geh, hört mal auf, ihr Wichser. Aggressives Assassin's Creed Spiel. <lacht> ja, ich lasse den Tamadrin extra. Äh, Wir machen zuerst die Informationssammlung hier. Die müsste hier drüben sein. Ich drücke Kreis jetzt mal, falls ich wieder in irgendwelche Wachen reinlaufe, weil die Kamera so geil ist. Alter, oh ihr seid dieser Tage in aller bitte nicht. Aus den Gesprächen auf dem Markt an diesem Morgen konnte ich heraushören, dass Jubayes Elite euch tot wünscht. Ich wollte ihnen schon nach, aber mein Rücken schmerzt zu sehr. Ihr solltet euch um sie kümmern. Ich warte hier auf euch, und dann können wir uns kurz über die Dinge, die ich weiß, unterhalten. Doch eilt euch, ich habe große Schmerzen. Hm. Ach, dem Herr macht was weh. Oh nein, bitte nicht. Ah, uh, fuck off. Der müsste auf dem Dach oben stehen jetzt. Ich ignoriere jetzt einfach mal. Von der Positionskarte her müsste der sein. Ah, das ist mein Informant, da könnte ich eigentlich drauf fallen. Das müsste der... Ach, ich habe mir Eagle eigentlich, höre ich gedamaged wurde. Naja, müsste ja. Wieso jetzt? Ach, das sind zu viele Wachen, das ist doch behindert. Komm! Aus den Gesprächen aus dem Nachbarn, die morgen konnte ich heraushören. Das Sein das so gut ist, ich hoffe, jetzt alle Wachen sind tot hier. Ich schon nach, aber mein zu sehr. Ja, dein Rücken für den Arsch, du Wichser. Ich, um ich, ich, ich glaube, der vordere von beiden ist es. Halt die Fresse. Halt die Fresse, oder ich bringe dich auch noch rum. So, was sind wir hier? Rechts vom Informanten irgendwo. Da drüben müsste eigentlich das letzte Ziel sein. Das müsste, meinte ich, der sein sogar da. Ach, komm! On! Ja, scheiße, da liegen die Leichen noch rum. Na toll, ich muss das Gebiet neu laden, natürlich jetzt. Alter, halt die Fresse! Jetzt muss ich natürlich wieder gucken, dass hier sonst niemand ist, weil der andere wurde ja neu geladen, aber... Da unten ist noch ein Tempelritter. <lacht> scheiße auf den Damage. Von Freundesklinge ist sein Mann immer besser geschützt, oder? Hier ist, was ich über euer Ziel weiß. Der gelehrte Jubaier ist dafür bekannt, wertvolle, goldene Gewänder zu tragen und eine große Tasche bei sich zu haben. Dadurch unterscheidet er sich von den anderen Gelehrten von Damaskus. Wenn ihr mich nun entschuldigt, ich muss wegen meines Rückens zum Doktor. Der Typ ist doch so ein Spasti, ganz ehrlich. Da drüben habe ich die Bürgerrettungsmission gesehen. <lacht> Sei okay, noch eine Bürgerrettung und einen Taschendiebstahl, Da müsste ich es eigentlich haben. Jetzt muss ich nur mein Taschendiebstahlziel finden. Ich habe mich in Folge 6 gefragt, was dieses Brummen ist, und ich glaube, das sind die geistig Behinderten, die da so rumbrummen. Bitte, ich muss gehen. Dieser Brief muss überbracht werden und ich darf ihn nicht verärgern. Hört euch an! Ihr seid seine Marionette. Vergesst diesen Auftrag und schließt euch unserem Kampf an. Nein, ich habe eine Frau und Kinder zu versorgen. Genau aus diesem Grund kam ich zu euch. Ist das die Welt, in der ihr euren Sohn großziehen wollt? Das geht vorüber, wenn wir nur warten. Er wird aufhören und dann wird wieder alles so sein wie immer. Jeder weitere Tag wäre vergeudet. Und was genommen wurde, kann nicht wiederhergestellt werden. Es gibt kein Zurück. Ihr wisst, dass es wahr ist. Genug ich gehe. Oh nein, ich dachte, es klappt vielleicht von Anfang an, aber da habe ich erwischt. Ja, ich löse einfach immer mehr aus, aber ist okay. Töte von mir aus gleich die ganze Stadt an Anzahl Wachen, Das ist mir so scheißegal jetzt gerade. Wer hat mich jetzt wieder gesehen? Na klar, irgend so ein dreckiger Pisser. Random, fick dich. Ja komm, du gleich auch noch. So, ich warte jetzt kurz, bis die Wichser weg sind. Okay, die stehen jetzt alle dumm da rum. So, vielleicht die spawnen die jetzt. Ja, aber es sieht schon besser aus. Endlich. dieses Spiel ist unterdessen so verdammt stressig mit dieser ganzen Scheiße. Ja, natürlich geht das jetzt auch nicht mehr. So, jetzt haben wir alles erledigt, endlich. Ich kann mich an ein, zwei Endbosse, also Bosse in Anführungszeichen, meine Ziele erinnern, aber an diesen hier nicht wirklich gerade. Ey, ich habe ein Bild im Kopf, wie seine Stage etwa aussieht am Ende. Also auch mit den brennenden Büchern, die er da will, aber ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob ich es richtig habe. So, nach diesem Boss... Ich sage einfach Boss, weil das ist das ende Äh, hole ich mir mal ein Bier. Ich brauche was zu trinken. Also zwischen den Folgen einfach. Ja. Ja, doch. Nicht eigentlich zwischen den Folgen. Was gibt es Neues? Ich habe viel über meinen Gegner erfahren. Teilt euer Wissen. Jubair ist besessen davon, die Stadt von all ihrem Wissen zu bereinigen. Ein schreckliches Verbrechen. Darum will Al-Mualem ihn beseitigen. Er lässt sich von den Gelehrten der Stadt dabei helfen. Sie ziehen durch die Straßen, schikanieren die Bürger und sammeln alle geschriebenen Werke. Ich fürchte, er will sie alle zerstören lassen. Gebietet ihm Einhalt. Deshalb bin ich hier. Er wird bald ein Treffen abhalten. In der Madrasa al-Kalassa. Dort werde ich ihn treffen. Dort werde ich ihm ein Ende bereiten. Die Einzelheiten überlasse ich euch. Macht der Bruderschaft Ehre. Spule fort zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Alles klar. Dann haben wir jetzt unsere Chance. Ich frage mich, wie oft dieser Mantel überhaupt gewaschen wird von dem. Der muss ja so viel Blut und sonstigen Scheiß dran haben. Halt's Maul. Jetzt zurück ah, doch war ich doch richtig jede schrift in dieser stadt muss zerstört werden mein freund das dürft ihr nicht viel wissen wohnt diesen pergamenten inne aus gutem grund von unseren vorfahren niedergeschrieben und was ist das für ein Grund? Es sind Fanale, die uns leiten sollen, um uns vor der Dunkelheit der Ignoranz zu bewahren. Nein, es sind Papiere bedeckt mit Lügen. Sie vergiften euren Verstand. Und solange sie existieren, könnt ihr nicht darauf hoffen, die Welt in ihrem wahren Licht zu sehen. Wie könnt ihr diese Schriften als Lügen bezeichnen? Es sind Werkzeuge der Bildung. Ihr wendet euch an sie, um Antwort und Erlösung zu erhalten. Ihr verlasst euch mehr auf sie als auf euch selbst. Das macht euch schwach und dumm. Ihr glaubt an Worte. Tintenkleckse. Denkt ihr je darüber nach, wer sie aufgeschrieben hat oder warum? Nein, ihr akzeptiert einfach ohne zu hinterfragen jedes Wort. Und wenn diese Worte nun lügen, wie sie es so oft tun, das ist gefährlich. Ihr liegt falsch. Diese Texte sind ein Geschenk des Wissens. Wir brauchen sie. Ihr liebt eure kostbaren Schriften. Würdet ihr alles für sie tun? Ja. Ja, natürlich. Dann folgt ihnen! Jeder, der so spricht wie er, stellt selbst eine Bedrohung dar. Möchte mich noch jemand herausfordern? Gut. Eure Befehle sind einfach genug. Geht in die Stadt. Sammelt alle verbliebenen Schriften und häuft sie in den Straßen auf. Wenn ihr fertig seid, schicken wir Wagen, um sie abzuholen, auf dass sie vernichtet werden. Ein recht liebenswürdiger Mensch, ja? Denn ja, wie ihr seht, haben wir jetzt nicht ein Ziel, sondern sieben, glaube ich. Und wir müssen eigentlich an diesen sieben Orten... Nice. Äh, diese sieben äh, Wissensdudes äh, abstechen. Als Maul. So. Ja, wir können dem mal halt ein bisschen zuhören. Der sagt halt nichts interessant, also nichts gescheites, aber. Gutes Volk von Damaskus. Ihr wollt das Rechte. Lasst uns die Stadt von ihrer vergifteten Vergangenheit nicht erwähnen. Auch ihr müsst das nicht erkennen. Wow. Ich habe die Steuerung natürlich wieder extra so gemacht, natürlich, weil ich gerne so behindert spiele. Ach, bin ich aufgeflogen, jetzt zählt die Mission nicht. Ah ne, das war der richtige. Oh. Die Menschen müssen frei sein zu tun, woran sie glauben. Wir sollten sie nicht für ihre Gedanken bestrafen. egal wie sehr wir diese ablehnen. Und dann? Ihr solltet die Antwort am besten kennen. Lehrt Sie, gut von Böse zu unterscheiden. Sie müssen durch Wissen befreit werden, nicht durch das Schwert. Sie lernen nicht. Zu sehr sind Sie auf Ihre Wege fixiert. Ihr seid naiv, das nicht zu erkennen. Es ist eine Seuche, für die es nur eine Heilung gibt. Ihr irrt, Und deshalb müsst Ihr ausgeschaltet werden? Bin ich nicht wie diese kostbaren Schriften, die Ihr retten wollt. Eine Quelle des Wissens, das Ihr aber ablehnt. Trotzdem zögert ihr nicht, mein Leben zu nehmen. Ein kleines Opfer, um viele zu retten. Es ist unerlässlich. Sind es nicht alte Schriften, welche die Kreuzfahrer inspirieren, die Salah al-Din und die Seinen mit gerechtem Zorn erfüllen? Ihre Schriften gefährten andere, führen den Tod in ihrem Banner. Auch ich war bereit, ein kleines Opfer zu bringen. Das ist nun ohne Belang. Euer Werk ist getan. Und so das meinige. Ja, alles klar, ne? Ach, ich hab den ja erwischt, weil er in dem Partisan hängen geblieben ist. Stimmt, da war ja was. Geil. Ja, verpiss dich, dann töte ich dich nicht. Mein Gott, es nervt mich alle gerade hier. Lass los, ich spam kreis wie ein Behinderter. Altair, sagt bitte, dass ihr Erfolg hattet. Ja, Jubaïrs Feuer sind ausgelöscht. Ebenso sein Leben. Wunderbar. Ich habe nie an euch gezweifelt. Ihr hättet es sehen sollen. Die Gelehrten folgten ihm so bereitwillig. Und es waren nicht nur Schriften, die verbrannt wurden, sondern auch jeder, der sich ihnen entgegenstellte. Solche Ignoranz dient nur dem Bösen. Ihr habt heute eine gute Tat vollbracht. Wie all meine Opfer glaubte auch er, das Rechte zu tun, den Weg für eine bessere Zukunft zu bereiten. Sicher dachte er das. So arbeitet der Verstand eines Verrückten. Alles, dessen nicht in den letzten Wochen gewahr wurde, als wäre das ganze Land dem Wahn verfallen. Und deshalb kämpfen wir, um den Krieg zu beenden, auf dass die Vernunft wiederkehrt. Das Volk will verzweifelt Führung. Es ist einfach für Männer wie Jubaiya das zu nutzen und sie für das Böse zu gewinnen. Geht, Altair, kehrt zu Al-Mu'alem zurück und berichtet ihm von der guten Tat, die ihr vollbracht habt. Friede sei mit euch, Rafik. Und auch mit euch. Ja, ist halt nicht ganz so sauber alles, ne? Vor, vor aktuelleren Aber ich glaube, wir werden jetzt aus dem Animus geholt wieder. Nicht viel Zeit wenig. Es gibt ein wenig Zeit, beste. wo immer es steht. Zeit, Zeit ist zurückzuholen. Zurück zu arbeiten. Und wenn Sie fertig sind, wir erledigen ihn. Ich möchte diesen Bericht morgen früh haben. Ich habe ein bisschen Arbeit zu erledigen. So haben Sie den Rest der Nacht für sich. Wie lieb von ihm. Kann ich mit dir reden? Doch, ja. Jetzt. Ich glaube, es gibt ein Problem mit dem Animus. Nein, er funktioniert gut. Ich bin sicher, dass er mich rauswarf, als... Halten Sie besser den Mund. Erzählen Sie mir jetzt endlich, was hier vorgeht. Wir müssen Sie aufhalten, Desmond. Wenn Sie den letzten Gedächtnisabschnitt öffnen... Sie haben gerade erst angefangen. Sie wollen alles ändern. Wie wir leben, wie wir denken, wie wir sind. Sie haben wittig gehört, was falsch ist in der Welt. Dass wir Ordnung und Disziplin brauchen. Und dass sie uns das geben werden. Nur, dass wir dabei nicht mitzureden haben. Wie? Der Schatz der Templer. Sie glauben er... Miss ja? Miss Sie müssen Desmonds Dateien in die Datenbank laden. Gut. Ja. Alles klar. Ihr habt's gehört. Also, was? Benutzen Sie mich, um den Templerschatz zu finden? Wie nannten die ihn? Den Edensplitter? Ja. Nun, es sieht so aus, als wäre er in Masjaf. Warum verschwenden die hier ihre Zeit mit mir? Warum schicken die nicht einfach ihre Leute? Das geht nicht. Es ist nicht so einfach. Das Artefakt von Masjaf. Sie hatten es. Es wurde bei dem Unfall zerstört. Was hoffen die dann, was ich... Was mein Ahne ihnen sagen kann? Sie hoffen, dass er ihnen zeigt, wo die anderen sind. Sie meinen, es gibt noch mehr von den Dingern? Oh, Desmond. Sie haben ja keine Ahnung. <biscuit> <smann> ein Problem, ist Warren, alles Denver hier bei mir. Wo sind dann die Dateien? Ich muss diese Dateien verschieben, bevor ihr Verdacht schöpft. Wir sprechen später wieder. Moment, was heißt das, alles ist Denver? Es heißt alles in Ordnung. Warum Denver? Es hat mit dem Flughafen von Denver zu tun und der unterirdischen Anlage dort. Dort ist der Unfall passiert. Okay. Gar nicht müde. Ah, jetzt, jetzt ist es fertig. Schade. Kann nicht reden, hab zu tun. Ja, ist okay, ich gehe ja schon. Da liegt noch ein Kugelschreiber. Den habe ich doch eingesteckt letztes Mal. Also, wir gehen ins Zimmer. Und weg ist sie. Und jetzt könnten wir wieder in den Animus rein. Ah, das Stift ist weg jetzt. Ich habe nichts gedrückt. Aha. Uh -huh. Spam, nice. Hä? Oh, Mama. Kann ich da bitte schneller scrollen? Wenn ich beides zusammen drücke. So. Wir brauchen Infos zu dir, vorfall Mindestens 20 Staben bei Unfallnehmer an, dass dies der Startort ist. Wenn nicht, dann sicher aufbauen. Sollte versuchen zu infiltrieren. Von Lucy. An Lucy. Was ist das Ziel des Starts? Sender-Inträger-Erdumlaufbau für Artefakt. Ausweitung des Experiments zur konditionierten Reaktion vor voll 5 Jahren. Falls erfolgreich, kontrollieren Sie alles. Was bedeutet alles? Unsere Gedanken. Was ist mit Desmond? Sie benutzen ihn, um ein weiteres Artefakt zu lokalisieren. Ich habe sie aufgehalten, aber sie sind jetzt nah dran. Weiß er du von uns? Nein. Gut, das soll ja einmal so bleiben. Könnt ihr Hilfe schicken? Von schnell günstige Medikamente, Probleme da unten. Ah, jetzt gibt es Sinn. Da unten, du fragst dich, warum dich alle auslachen. Ratheimer wahrscheinlich versorgt ein anderes. Also, da unten wir sind. Bald da. Wir sind bald da. Okay. Am 6. September um 8.25 Uhr. Die Lucy scheint ein bisschen verräterischer zu sein hier. Mr. rickin ich hoffe, dass Sie mir vielleicht erklären, warum auch fünf Jahre übergeben der Überlieber zu werden, wie es mit eine Freundin passiert ist. Falls Sie befürchten, dass sie vertrauliche Informationen. Warte, will ich. Ah, die will Infos. Alles, ja, das können wir schon. Das kennen wir schon. Sie sagten eben etwas von Anthony Layla. Was meinten Sie damit? Nichts zurück an die Arbeit. Bitte, es gibt eine Deadline. Warum zeige ich Umsteht doch, wenn Sie. Ah, mein Gott. Okay, nennt sie. Liebe Nancy, ich schreibe Ihnen, um mich wegen des Todes einer ehemaligen Angestellten zu erkunden, Layla Marino. Ich weiß nicht, ob Sie in der fraglichen Zeit bei uns, bereits bei uns gearbeitet haben. Es gab anscheinend irgendwie einen Unfall, aber ich kann keine weiteren Infos zu diesem Fall finden. Das Büro des Gerichtsmediziners deutet an, dass ihre Akte versiegelt wurde. Wenn es sich um einen Selbstmord handelte, warum werden die Informationen dann so vertraulich behandelt? Mr. Dillman, es tut mir leid, aber ich habe kein Recht, über diese Angestellte oder die Umstände Ihres Verlassens der Firma zu besprechen. Oh... Nancy, ich verstehe nicht, warum diese Informationen so schwer zu bekommen sind. Ich habe noch nie von einer Firma gehört, welche die Fähigkeit hat, den Bericht eines Gerichtsmediziners zu Firmeneigentum zu erklären. Das ist lächerlich. Sie war meine Freundin. Ich will nur wissen, was mit ihr passiert ist. Miss Dilma ich mich außerstande, Ihre Anfrage weiter zu bearbeiten. Ich habe Alan Rickin ins CC gesetzt. Bitte wendet sich mit allen weiteren Fragen an ihn. Sie hat sich umgebracht. Irgendwas mit einer Beziehung mit einem Jungen namens Neumann. Halten Sie sich aus Firmenangelegenheiten raus. Schluss damit. Okay. Die Lucy ist nicht sauber. Die Lucy ist nicht sauber. Also wir haben die Passwörter von denen haben. Äh, ja, wie dick ist mir eigentlich so egal. Ich weiß nicht. Äh, allgemein, ah ja, das kennen wir ja schon. Ich weiß, was ihr tut, ich weiß, was ihr getan habt. Ich habe ihn gesehen, er hat eine Metallkugel, sie ist aufgegangen. Alle wurden wahnsinnig. Schießen, stechen, haben sich in Stücke gerissen. Ich weiß, dass ihr es wart. Ich habe das Logo gesehen, den Namen gehört. Ich werde es erzählen, jedem, der mir zuhört. Ich, ihr werdet entdeckt, sie werden die Wahrheit kennen. Dann werdet ihr bezahlen, die verrückten Bastarde. Ihr werdet bezahlen. Kennen wir schon... Die Hurricane Season ist zu Ende, aber nicht wie sie denken. Immer unfair, ja, okay. Das könnt ihr, wenn ihr wollt, noch lesen. Spannend wir in den Bedrohungen. Ah, wegen dem Bongel an. Okay. Mr. Ricken, ich hoffe, dass ich mir vielleicht erklären kann, warum auch 5 Jahre nach dem Das hatten wir. Ab dem 1. September bin ich nicht mehr im Büro, ich komme ab dem 4. Oktober wieder. In Notfällen wendet sich wieder meine Assistentin Aubrey Jacobs, Anschluss 1003. Sie haben gesagt, sie würde kein Problem darstellen hier ist sie schon wieder dabei, in der Scheiße zu wählen. Kümmern Sie sich darum, Warren. Sie haben für sie gebürgt, sie sind für sie verantwortlich. Ah, es ist mühsam geschrieben. Allgemeine Erinnerungen? Ah, das kennen wir schon. Das sind die allgemeinen Erinnerungen. Anscheinend ist dieses mal wirklich die Kacke am Dampfen. Jemand hat es geschafft, einen Haufen Dokumente zu den Studien zur Fluoridan-Anreicherung, äh, Fluoridanreicherung öffentlich zu machen und es wird die Farmer der Abteilung vom FBI untersucht. Sie haben den ganzen Laden zugemacht. Haben sie gesehen, was in diesen Berichten stand? Was zum Teufel haben sie sich gedacht? Die haben ja quasi eine ganze Stadt vergiftet. Wow, haben sie die Nachricht gesehen, das wird den Aktien sicher einen Schlag verpassen. Holz sollen wir heute zum Mittagessen? Es geht um die Idioten aus der Pillenabteilung. Wir geben eine Pressemeldung zu den Satelliten heraus. Wir sagen ihnen, dass der Start bis zum 21 verschoben wird, damit wir den Übertragungsrechter können. Dann noch irgendwas über wenige Probleme mit Verbindungen. Alles natürlich zum Wohl unserer Kunden. Stellen Sie nur sicher, dass Sie das benötige besorgen, um das neue Startfenster zu erwischen. Passwort. Ich rufe den Sicherheitsdienst für Sie an. Prüfen Sie in ein paar Minuten Ihre E-Mails. 00062677. Sicherheitsdokumentenabteilung. Ich habe mir die Nummer jetzt schon nicht merken können. Aber Ich dachte, das Passwort für hier. Ja, na dann würde ich sagen, beenden wir hier und nächstes Mal geht's weiter. Ja, jetzt haben wir einiges rausgefunden. Lucy ist nicht ganz so wie sie scheint. Die stand. Ich glaube, das könnte sogar sein. Wir sind bald da. Das. Ist oh, sorry. Ah, so dass das vielleicht Assassinen sind. Wer weiß. Ich weiß, aber ja, wer weiß. Also, bis zum nächsten Mal. <lacht> Cheerio.